Hallo und herzlich Willkommen nach langer, langer Zeit mal wieder hier äh, zu einem Vlog. Ich bin endlich mal wieder in Heidenheim. Ich sehe ein bisschen fertig aus, weil es sehr früh am Morgen ist. Ich gehe jetzt einkaufen für unsere Crew, damit wir erstmal frühstücken und uns für den Tag stärken können. Denn heute beginnt der erste Drehtag für, von äh, Verstaubt sind die Gesichter. Jetzt ist es mittlerweile äh, schon 14 Uhr und wir drehen schon die zweite Szene. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Szene auf dem Feld äh, mit den beiden Liebenden zu drehen. Ähm, und äh, hinter uns, was man natürlich jetzt nicht sehen kann, wird man erst im Film sehen, wird die Stadt bombardiert und sie arbeitet im Krankenhaus und muss schnell gehen. Und dadurch wird leider ihr letzter Tag äh, gemeinsam verdorben. Äh, so ist halt leider Krieg. Und äh, wenn wir hier fertig gedreht haben, dann geht weiter zum Schanzen. Und da kriegt ihr natürlich auch nochmal ein paar Bilder von mir. Wir sind jetzt hier in Gerstetten. Ähm wie ihr seht, das ist total schön hier. Ich mache mal eine, eine Rundfahrt für euch. Ähm, und ich muss jetzt da hinten rauf, auf diesen Berg, denn wir werden jetzt da hinten in einem Privatwald schanzen und äh, die ersten äh, ja, also Schützenlöcher ausheben ähm, für unseren Drehmorgen. Ja, wir sind jetzt hier beim zweiten Drehtag von Verstaubt sind die Gesichter. Wir sind wieder hier ähm, in Gerstetten in diesem wunderschönen Waldstück und ähm, haben ja gestern alles vorbereitet. Äh, die die Schützenlöcher vorbereitet und so weiter und heute drehen wir tatsächlich dann die erste Folge und die ersten äh, wirklichen Kampfszenen. Äh, ich freue mich sehr drauf, wird sehr, sehr interessant werden. Wir haben wieder viele Leute dabei, viele Komparsen, viele Waffen, viele Uniformen, viele Requisite, äh, ein bisschen Pyro und ähm, ja, viel Spaß. Okay. Und Action! Weiter. weiter, weiter, weiter weg, und, Moment, Moment, Moment, verteilt sich noch, und los. Ja, während ich hier kurz spazieren gehe, um mich kurz äh, ein bisschen auszuklinken, ähm, wird hinter mir schon die, eine der letzten Szenen eingerichtet. Ähm, und es war wirklich ein sehr langer, vor allem ein sehr, sehr heißer Drehtag. Ich muss ja auch schon die Augen zu kneifen, wo man die Sonne immer noch sehr stark strahlt, obwohl wir schon 18 Uhr haben. Aber ich denke, die viele Arbeit wird sich gelohnt haben, ähm, so da, dass wir sogar morgen den Drehtag sogar schon ausfallen lassen können, weil wir heute wahrscheinlich sogar alles schaffen. Das ist jetzt gar nicht so, äh, passiert gar nicht so oft, dass man das so schafft und so gut im Zeitplan ist. Aber ähm, wir haben es da tatsächlich relativ gut organisiert und ähm, sind echt gespannt auf das Ergebnis. Aber jetzt kommen noch so die letzten Eindrücke und Impressionen und die, letzten, äh, die, letzte, die letzte Arbeit, die noch auf uns wartet. Und ich hoffe, ihr kriegt das Ergebnis dann bald zu sehen und habt viel Spaß damit. Neben Action! Und haben jetzt da hinten unsere Stellung aufgebaut, die ihr gesehen habt, die wir gebudelt hatten und drehen heute ähm, die Szenen für die zweite Folge. Und äh, es geht sehr gut voran. Wir haben zwar schon 14 Uhr, aber wir haben heute nicht so viel zu drehen. Wir müssen halt noch viele, viele Kleinigkeiten machen, so Nachvertonungssachen, aufstürmen und, und Geschrei für die Atmosphären letzten Endes. Und äh, ihr seht schon, da hinten äh, bereiten sich schon die Komparsen vor. Denn jetzt gibt es nochmal eine etwas, naja, ja großes hier nicht, aber eine etwas kleinere Gefechtsszene. Ja, Entschuldigung, wenn es hier gerade ein bisschen laut ist, ähm, wir sind gerade mit in den Aufnahmen und zwar fliegt da oben irgendwo, ich finde sie jetzt nicht, äh, eine Drohne, doch, da ist hier der kleine Punkt da hinten, der da fliegt da, der kleine Punkt, das ist die, äh, eine Drohne, mit der wir gerade ein paar Aufnahmen machen. Ähm, bei Drohnen-Shots würde ich sagen, ist immer ganz wichtig, dass man nicht damit übertreibt, man muss jetzt nicht herausstellen, dass man eine Drohne hat, Es reicht durchaus, wenn man sie einfach nur für ein bis maximal zwei Shots äh, benutzt, weil das wirkt dann oft so, als wenn man einfach sagen will, hey, guck mal, wir haben eine Drohne, wir haben eine Drohne, wie geil ist das, dass wir die jetzt die Drohne haben, jetzt machen wir 10.000 Shots damit. Machen, denke ich, viele einen Fehler damit und wir werden sie wahrscheinlich wirklich auch nur bei ein bis zwei Shots überhaupt haben. Ähm, aber es ist trotzdem cool, dass man die Möglichkeit heute möglich äh, ohne Helikopter, sage ich mal, aus der Luft zu filmen oder ohne Leiter, das ist ja auch ein bisschen gefährlich immer auf dem Acker. Naja, auf jeden Fall ist da der Drohnenoperator da hinten. Ähm, das hat der Kerl, der echt extra für uns hierher gefahren ist. Und ähm, ja, ich hoffe, das wird cool. Oh, vielen Dank, dass ihr alle mitgemacht habt heute. War ein super Dreh, ein super langer Dreh von morgens bis abends. Ja. Dankeschön. Gut.